Einmischung erwünscht bedeutet für mich, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass vor allen Dingen junge Menschen sich einmischen, dass junge Menschen versuchen, ihre Zukunft zu gestalten. Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Man kann sich ganz altbacken in Parteien engagieren, man kann sich in ähm, Jugendorganisationen engagieren, man kann sich für bestimmte Themen einsetzen, man kann sich insgesamt für Demokratie einsetzen. Also es ist mit Sicherheit für jeden was dabei. Ähm, ich finde es einfach wichtig, dass wir als junge Generation, als die, die in Zukunft in diesem Land leben müssen, uns heute darüber Gedanken machen, wie dieses Land in Zukunft aussehen soll. Und dass wir uns dafür engagieren, wie wir dieses Land haben möchten. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir, gerade wir Jungen, uns heutzutage einmischen in allen möglichen Kanälen, zu allen möglichen Themen wichtig rausgehen und was machen.